Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 und des Kapitels über die Geometrie der Ebene voraus. Geometrie des Raums. <lacht> Raumgeometrie. Schauen wir zunächst einmal ein paar Grundbegriffe und schauen wir den Begriff der Dimension. Was bedeutet das überhaupt? Wir haben in der Geometrie der Ebene den Begriff der Strecke, also der Länge gesehen, also des Abstandes, ja. Und als auch verschiedene Figuren auf einer Quadrat Quadratkreis, Dreieck und Rechteck und so weiter. Für eine Strecke braucht man, für die Länge, braucht man nur die Länge angeben, also den Abstand 2,4 Dezimeter zum Beispiel. Dann hat man diese Strecke vollständig beschrieben. Alle Strecken mit dieser Länge sind die gleiche Sache. man sagt man in Mathematik, sie sind kongruent bei einem Rechteck hingegen reicht die Länge nicht aus. Da haben wir vier verschiedene Rechtecke mit der gleichen Länge, aber da ist was anderes. Die Breite ist anders. Ja. Okay. Man braucht hier zwei Abstände, zwei Strecken benutzen, um das Rechteck zu beschreiben. Also die Länge und die Breite und was ist jetzt wenn wir in raum sind und man muss hier denken dass es jetzt in raum dargestellt also diese linien sind hinten die kann man eigentlich nicht sehen ja, so ist es gemeint und wie viele zahlen braucht man um das hier zu beschreiben eigentlich drei die länge die breite und diese seite das ist hier in diesem fall die höhe ja die Anzahl der Abstandswerte, die man braucht, um eine Figur vollständig zu beschreiben, nennt man Dimension. Das bedeutet, eine Strecke hat eine Dimension, ist eine eindimensionale Figur. Allein ein Abstand, die Länge, reicht aus, um sie zu beschreiben. Ein Rechteck und alle ebene Figuren, die wir gesehen haben, also Quadrat, Kreis und so weiter und so fort, ist eine zweidimensionale Figur. Man braucht zwei Abstände, Länge und Breite, um sie zu beschreiben. Man würde sagen, ja, im Quadrat oder im Kreis braucht man nicht zwei Länge. Aber das ist nur deshalb, weil in beiden Dimensionen wir die gleiche Länge haben. Ja? Ein Quadrat hat Länge und Breite und die sind aber doch gleich. Ja? Grundsätzlich braucht man zwei Dimensionen auch bei diesen Figuren. Ein Quader oder eine Wuffel, oder eine Kugel und so weiter, etwas im Raum, ist eine dreidimensionale Figur. Man braucht drei Abstände, Länge, Breite und Höhe, um sie zu beschreiben. Okay? In der Physik kann man, auch, kann man sich auch mehrere Dimensionen vorstellen. Aber das ist jetzt hier nicht unsere Sache. Jetzt, Körper. Ein Gegenstand der Geometrie wird Körper genannt, wenn für seine Beschreibung drei Abstände notwendig und hinreichend sind. Also, das bedeutet, wenn wir drei Abstände brauchen, um etwas zu beschreiben, wie zum Beispiel bei Wurfel oder was im Raum halt steht, dann sprechen wir über einen Körper. Was hier notwendig und hinreichend bedeutet, werde ich jetzt hier nicht erklären, das ist jetzt nicht so notwendig. Was ist jetzt eine Kante? In der, Geometrie, in der Geometrie der Ebene haben wir den Begriff der Seite einer Ebenenfläche gesehen. Ja? Also in Raum jetzt, anstatt über Seiten sprechen wir über Kanten. Ja? Das Wort Seite wäre verwirrend, weil bei einer Figur in Raum, was ist die Seite? Ist es die Fläche, die die Figur abgrenzt? Oder ist das diese Sache jetzt hier? Also diese Sachen hier, so diese Linien, diese Strecken, die nennt man jetzt in Geometrie Kanten auch da hinten, Kanten. Ja? Und die sind die Grenzflächen, ja das hier und das hier und das hier und das da hinten, und da links und unten. Das sind die Grenzflächen, ja Flächen also. Also gehen wir weiter. Ecke und Raumdiagonale. Ecke, eine Raumecke. Eckpunkt, ja. Eckpunkte. Das kann man einfach zeigen, dann weiß man, was das ist. Eckpunkte, da wo sich die Kanten treffen, da sind Eckpunkte. Und es gibt Raumwinkel und oder Winkel von einer Fläche. Von einer Grenzfläche. Bei den Eckpunkten. Und die Raumdiagonale ist so. In Raum, nicht auf einer Grenzfläche, eine Diagonale, nicht so oder also so, ja, sondern im Raum. Das ist eine Raumdiagonale. Ja. Das haben wir jetzt gesehen. Die Oberfläche ist die ganze Fläche oder Grenzfläche. Ja. Das ist das ganze Rumherum, die Flächen. Ja. Die Grundfläche ist wenn wir etwas unten haben können, und das ist anders als alle anderen Seitenflächen, das nennt man Grundfläche. Und Seitenfläche, wenn wir so eine Figur haben, wie jetzt hier, gehen wir wieder zum Quader, ja, Grundflächen nennen, das hier ist auch so, gleich wie die Grundfläche, und das herum nennt man dann Mantel. Ja? Herum, so, nicht oben und unten. Ja? Nennt man dann Mantel. Ja? Da haben wir ein paar Definitionen schon gesehen. Und Körpernetz, wenn man so einen Körper, die Oberfläche so auf eine Ebene so darstellen kann, das nennt man Körpernetz. Ja? Das ist der Körpernetz Netz eines Wurfels, eines Quaders, eines Prismas und so weiter und so fort. Ja? Eines Kegels, wie wenn auch alle diese Figuren so sehen, was sie sind. Also wenn man die Grenzflächen eines Körpers abwickelt, so dass eine komplizierte in der Regel ebene Figur entsteht, dann nennt man diese ebene Figur Körpernetz. Hm? Also wenn wir jetzt ein Stück Papier haben und das Papier so schneiden, wie es hier zum Beispiel so gezeigt wird, und wir das hier als Mantel benutzen, und oben und unten als Grundflächen, ja, dann haben wir hier einen Zylinder. Genau, wenn wir das schneiden, können wir dadurch einen Kegel machen. Und mit, dem, mit der Sache hier können wir eine Wurfel machen. Und hier einen Quader, und hier ein Prisma, und so weiter. Also man hat das auf einem Papier, schneidet man das so, wie es da steht, und da kann man so Figuren in den Raum machen. Das ist, was Netz ist. Ja. Und schauen wir jetzt... Äh, noch nicht, und so, wenn jetzt hier die Grundfläche, die Fläche oben, oder der Punkt oben, so, irgendwie genau in der Mitte des, der Fläche unten sind, ja, dann spricht man über gerade Körper, gerades Prisma in diesem Fall, und das ist ein schiefes Prisma. Ich glaube, das Bild macht das eindeutig, was gerade und was schief bedeutet, ja? auch gerade Kegel und schiefe Kegel. Und schauen wir jetzt 4, hier, Wurfel, was ist bei dem Wurfel? Alle Kanten sind gleich. Sie haben, wir haben sechs Oberflächen, alle Kanten sind gleich, alle Oberflächen, also alle Grenzflächen sind gleich. Ja? So sieht eine, ein Würfel aus. Ja? Eine geschlossene Reihenfigur, der Grenzflächen aus sechs Konkurrenten, also gleiche sozusagen, Quadrate besteht. Das nennt man Wurfel. Da gibt es Formel fürs Volumen. Die Kante hoch 3 für die Oberfläche, 6 mal die Kante hoch 2 und die Summe aller Kanten, 12 mal A. Warum jetzt die Raumdiagonale Wurzel 3 mal A ist, es gibt einen Beweis dafür, machen wir jetzt hier nicht. Und die Flächendiagonale, das kann man als äh, Aufgabe, als Übung machen, und die Flächendiagonale, das ist Wurzel aus 2 mal A, mal die Seite. Quader, das ist so eine Figur. ja, Das sieht man hier hm? eine quaderförmige Mauerwurzel. Äh. <lacht> ja, okay. Definition. Eine geschlossene Raumfigur der Grenze vielleicht als drei paarweise, drei Paare, paarweise kongruente, gegenüberliegende Rechtecke besteht. Nennt man Quader. Also dieses Rechteck hier also das sieht so schief, weil es in Raum dargestellt ist, aber allgemein ist als Rechteck so hier gemeint, ja, das ist gleich mit dem, das hier oben ist mit dem Rechteck da unten gleich, und dieses Rechteck hier ist gleich auch mit diesem Rechteck da hinten, hm? so ist es gemeint, das wäre ein Quader. Und die Formel dafür, kann man hier sehen, die kann man allerdings auch in einer Formelsammlung finden, ja. Hm? So, Prisma, da ist ein Prisma, eine geschlossene Reihenfigur, die durch Parallelverschiebung eines ebenen Vielecks. Das ist ein Vieleck und man schiebt das parallel und dadurch entsteht ein Prisma. Formel. Die Formeln sind hier dafür sehr kompliziert. Eine Pyramide, also die Definition ist jetzt hier kompliziert, nenne ich jetzt hier nicht. Die kann man auch im Buch lesen. Das ist so, sieht eine Pyramide aus. Ja. Und es gibt auch seit der antike Zeit viele verschiedenen, vielen Zivilisationen solche Gebäude, Pyramiden. Ja. Und Zylinder. Ja. Das ist ein Zylinder. Das ist ein fast zylinderformiger Hut. Hut ist aber nicht genau ein Zylinder. Aber das hier ist ein Zylinder gemeint. Ja? Und da sind auch die Formel für Volumen und Oberfläche. Und ein Kegel. Ja? So. Rund unten an eine Spitze oben. Ja? Das ist eine Kegel. Zylinder. Rund unten, rund oben. Gleich so viel oben und unten. Und da haben wir einen Zylinder-Kegel, rund unten und eine Spitze. Und wenn wir das äh, schneiden hier, dann haben wir einen Kegelstumpf. Das ist allerdings nicht kegelformig. Ja, das ist ein Spielkegel und das ist nicht kegelformig. Ja? Das ist einfach gleiche Name. Ja? Okay, da sind auch die Formeln für die Kegel. Für Kegel Für einen Kegel. Ja? Volumen und Oberfläche und Kugel ja ein Ball halt ja. das ist eine Kugel ja. das ist der Radius Abstand vom Mittelpunkt bis zum Rand ja. Radius genau wie beim Kreis ja. Längen- und Breitenkreisen ja. Länge und Breitenkreise Breitenkreise Längenkreisen ja und Ball das ist ein eindeutiges Beispiel von äh, einer Kugel. Kugel nennt man auch das hier, aber das ist nicht kugelformig im Sinne eines Balls. Ja? Und dann gibt es auch die platonischen Körper. Hm? Die haben die Eigenschaft, dass alle Oberflächen gleich sind. Und es gibt nur 5 davon. Ja? Da sind auch die Netze davon. Ja? Das nennt man Tetraeder, Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder und Wuffel. Da sind sie. Und noch ein paar andere Reihenfiguren. Also so sieht man ein Torus aus, ein Halbkugel, Ellipsoid und Paraboloid. Und noch kurz Regel: Das Volumen. Wenn wir einen Körper haben, wo die Deckfläche und die Grundfläche gleich sind, das Volumen ist die Grundfläche mal die Höhe. Und wenn wir einen Körper mit einer Spitze haben, ja, wie zum Beispiel äh, die Pyramide oder die Kegel, der Kegel ja, dann ist das ein Drittel der Grundfläche mal die Höhe. Und da haben wir die Definitionen für die Raumgeometrie abgedeckt. Danke sehr.